Die Übungen waren auch sehr interessant, ein bisschen technisch und sehr gut auf Teamfindung ausgebaut. Also hat richtig Spaß gemacht, ey. war richtig, richtig gut. Das ist einfach nur geil hier. Man kann ja auch viel mitnehmen, was man dann mal zu Hause bei der Feuerwehr nachmacht oder ähnlich übt. Das bringt auf jeden Fall was.